Hey Leute, was geht? Ich bin's mal wieder. Heute habe ich mir gedacht, dass ich mal zum Friseur fahre. Ich sehe aus wie ein Bär um die Eier. Würde ich mal sagen, bis gleich. Ja Leute, jetzt bin ich hier in der City und ähm, da vorne ist der Friseur. Ich bin jetzt hier äh, ja, bei meinem Lieblings-Friseur-Fahrrad. Sag mal Hallo Bruder. Du bist mein Brach. Ja, ja. Und jetzt fangen wir los. Ja, genau. Ja, <lacht> ja Bruder, du ja. weißt, ne? mache. machen? Wie immer. Okay, dann boxe Ja, super, ja. Okay. Dann ich mache ich erstmal 15 mm, wenn mhm. du bist noch mehr, dann mach ich noch. Okay, Bruder. Okay. <lacht> ich mache auch. Okay. Morgen, ich mache auch Boxer. Ja, bei dir? Weil du gemacht hast, ich mache auch 11. Korrekt, <lacht> Bruder. Wie soll ich jetzt machen? Ja, direkt, ja. Ich brauche mir egal. Soll ich dir helfen? Ja. ja. aufgehört. Ich bin trockener Alkoholiker. Ja, ja, ja. Okay. Ich bin doch Alkoholiker. Hier neu und dann hier mache ich ein bisschen mit Ja, okay, ja. Mit Übergang, ja. Du musst gut aussehen, Bruder. Ich muss, ich muss heiraten. Ja? Wann? Ja? ja, keine Ahnung. Mit... Wenn er Frau findet. Erstmal im Zoo. In den Zoo muss ich einfach. Ja. Mhm. Heute, heute findest du einen. Ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, du bist profi, Herr. Dankeschön, du auch. Ja, so. Du bist profi, ja. diese Leben. Ah, oh, mein Kopf, ey. Was machst da? Ich hab zu viel Gehirn. Kannst du nicht, halt. Darum fällt der Kopf. <lacht> ja, jetzt werde ich jetzt mal rasiert. Mhm. muss auch mal rein treffen. Ja. Ja, ich brauchst was nicht nehmen. Hab ich nichts heute. Was? Und ich nicht machen. Du bist arbeitslos. Am Nacken halt Chris. ja nicht so auf den Kopf <lacht> bis zum Priester oder was? <lacht> ja. bin ich jetzt gesegnet. Na klar. Bis morgen, wenn er sagt mir, gefällt mir nicht, ich versuche bis morgen, dann, damit er, wie er zufrieden ist. Ja, genau. Ja. Ja, das gut, ja. Sonst ja. ja. kann ich zu so Hause also bleiben. Genau. Ja. bisschen brennt. ne? Ja. Sorry. Er duscht eh gleich. Ja. Ist nicht so schlimm. Ja. Einmal im ein Jahr ich muss man duschen, ne? Ja. Du bist hm. der einzige Mann hier, oder? Ja. Einziger? Ja. Yeah. <lacht> Bei dir, Leute. Du hast, Leute. hast, du, hast, du hast du gute Chancen, ne? ja. ja. Aber ja. leider freundlich ja. nicht. Okay. Nicht ich, darf, ich darf nur gucken, weißt ja, du? Ja, ja. Ich darf mir was anderes machen. So Ja, super. Also Leute, ich fahre jetzt nach Hause, ich bin fertig hier, schreibt mal, wie ihr die Frisur findet und danke, Bruder, nochmal, ne? Gerne immer, bis ja, zum nächsten ja. Mal, meine Freund. Macht's gut und ja, Leute, tschau. schaut gerne mal vorbei. Für manche ist es wahrscheinlich übertrieben, dass man den Bart rasiert und die Augenbrauen macht, aber ich finde auch als Mann sollte man gepflegt sein und... Besonders als Rollschuhfahrer. Es war mir wichtig, dazu einfach mal ein Statement zu machen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, das war's jetzt hier von diesem Video. Ich fahre jetzt nach Hause. Gleich erstmal duschen und dann chilligen machen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. In diesem Sinne, seid gesegnet und niemals ohne Hoffnung.